Weiter frei für die Mitglieder der Kommission, Mitglieder des Rates, Herr Damian Müller, dann Herr Von Landen, dann Herr Rieder, dann Herr Stöckli. Herr Müller, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, drei statt 17, sechs statt 21, sieben statt 19, acht statt 23, das ist das Verhältnis, der Mehrwertsteuer, die die Hotels im Verhältnis zum jeweiligen Mehrwertnormalsatz in den Ländern wie Luxemburg, Belgien, Deutschland oder Polen an den Staat abliefern müssen. Bei unseren Nachbarn Österreich zum Beispiel profitiert die Hotellerie mit 7%, in Spanien mit 11%, in Italien sogar mit 12% tieferen Mehrwertsteuersätzen gegenüber dem Normalsatz. Oder auf dem ganzen EU-Raum gesehen, nur gerade drei der heute noch verbleibenden 28 EU-Mitgliedstaaten kennen keinen reduzierten Mehrwertsteuersatz für die Hotellerie. Dänemark, die Slowakei und Großbritannien haben also keinen tieferen Mehrwertsteuersatz. Aber, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, alle anderen 25 EU-Staaten haben einen entsprechenden Mehrwertsteuersatz, der tiefer liegt für die Hotellerie. Und das ist also nicht mehr als recht und billig, wenn unsere einheimische Hotellerie nicht noch automatisch in dieser Hinsicht benachteiligt wird. Die Argumentation, welche wir gehört haben, das Beispiel von Herrn Caroni bezüglich der Mehrwertsteuer, das greift aus meiner Sicht zu kurz. Weshalb? Ja, wie könnte dann sonst der Einkaufstourismus äh, eigentlich noch passieren? Es würde also keinen Einkaufstourismus mehr geben, wenn dieses Beispiel mit dem Mehrwertsteuersatz aufgehen würde. Es ist doch viel mehr darum, dass die Fixkosten in unserem Land höher sind und darunter sind eben auch die Lohnkosten beinhaltet, aber natürlich auch die starke Währung. Mit dem Franken, der auch, wenn er sich wieder gegen 1,10 bewegt, immer noch zu tief bewertet ist, ist dieser Teil unserer schweizerischen Volkswirtschaft seit Jahren schon stark unter Druck. Ich weiß, von wo und von was ich rede. Natürlich ist Luzern nicht nur ein Tourismuskanton. Mit 5% Anteil an der kantonalen Wertschöpfung ist er aber in einem ganz besonderen Maße betroffen. Bei rund 2 Millionen Übernachtungen jährlich merkt es das Hotelleriegewerbe und seine Beschäftigten schon recht deutlich, ob 3,8 oder 8 Prozent der Einnahmen an den Staat abgeliefert werden müssen. Oder anders gesehen, wenn ich als Hotelier nur eine reduzierte Mehrwertsteuer bezahlen muss, kann ich die Übernachtungspreise entsprechend tiefer gestalten, als wenn ich das Doppelte abliefern muss was sich logischerweise auf die Konkurrenzfähigkeit unserer Tourismusindustrie gegenüber den ausländischen Konkurrenzen auswirken würde. Auch wenn diese Destinationen keinen Pilatus haben, auch wenn sie diesen wunderbaren Vierwaldstättersee und keine weltbekannten luzern Festivals haben, untätig bleiben diese Destinationen nicht. Natürlich wäre es mir auch lieber, wir hätten einen Einheitssatz in der Mehrwertsteuer, damit wir die bürokratischen Aufwände reduzieren könnten. Deshalb will ich auch nicht den provisorischen reduzierten Satz ein für allemal so festschreiben. Im Sinne eines Kompromisses unterstütze ich deshalb, dass wir die Hotellerie mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz auch für die kommenden zehn Jahre entlasten. Besten Dank Herr Müller das Wort hat